Cool. Da geht ins Bundeskanzleramt rein zum Security und sagt: Ihr habt einen Termin beim Bundeskanzler. Sick. Hallo, Hallo. wie geht's? Sehr ja, gut. Kommen Sie weiter. Ich fahre oder? <lacht> <lacht> okay, ja, ja, ja. ja Okay, sehr gut. Ja, haben Sie Bitte, bitte, bitte, bitte. Ja, ja. Nein, also, äh, ist zu weil wir haben ja zu Wahlkampf, ich die, eine Phänomene, die ich zutiefst ablehne, wo Leute in unserem Umfeld äh, die Finger im Spiel hatten. Und jetzt stehen schwerwiegende Schmiergeldvorwürfe auf der anderen Seite im Raum. Also ich denke, es war richtig, wir haben das der Staatsanwaltschaft gegeben. Wir haben dafür gesorgt, dass das jetzt aufgeklärt wird und zwar mit dem Strafrecht, also nicht ein bisschen recherchieren oder ein bisschen Untersuchungsausschuss so richtig hart. Und dann werden wir sehen, was da rauskommt. Ich fürchte, die ganze Wahrheit wird es nach der Wahl ans Tageslicht kommen, was ich sehr, sehr bedauere. Aber so ist das halt. Idiotisch. Wenn ja. also naja. es anfängt zu Regnet, dann hört es immer auf. Ja, ja das, <lacht> <lacht> das Sprichwort merke ich mir. Das heißt, ich wollte sagen, ich, Sie werden wahrscheinlich keine Zeit gehabt haben, aber auf die ganzen Postings dann habe ich vielleicht gesagt, so, na, wie er reagiert hat und so in der Situation, wieder mal aufgestanden und unhöflich und du gesagt und so. Und ich finde, Sie persönlich haben in der Situation bei dem Gespräch absoluten, vollkommen okay reagiert. Ich möchte jetzt auch sagen, wann die Kameras laufen, weil das war ein Eindruck, ohne dass ich jetzt mir als großer SPÖ-Sympathisant äußern möchte, sondern einfach, das war für mich der Fakt. Mhm. Die Situation war einfach blöd. Äh, passiert, hätte glaube ich an einer Partei genauso passiert, oder eine Organisation, aber sie euch persönlich, sie haben nichts zu viel Kinder Und sie haben auch nicht den Nerv dazu, sich um sowas zu kümmern. Im Vorfeld. Deswegen hat das nie voll gepasst, wie das war. Die Situation an sich. Und äh, das wollte ich einfach einmal von Anfang an. Ja, man hat es jetzt getan, weil... Ich das Du ist halt auch so möglich, oder? das war... Nee, war nee, ich wir auch waren, ja, wir waren, waren ja mit allen per Du. Das, das war ja ja nicht, eben, das, das war für mich jetzt überhaupt kein Thema. Ja, also, wieder, also jeder, wie er es mag, aber das war eine Runde ja. mit lauter jüngeren Leuten, ich weiß nicht, ja, wie alt Sie sind, aber ich hätte Sie auch unter jüngere Leute eingestuft. Ich <lacht> geboren. Ja, du bist ein junger Hupfer. Ich bin 66 geboren. das sind zwei Wochen wieder. <lacht> ja, 11 Jahre leider. Ja. ja, aber trotzdem. Aber uh, das, das ist da der. Da der habe ich kein Problem damit gehabt. Ja. Also ich habe das vollkommen in Ordnung gefunden, habe ich gesagt. Uh, ich habe mir natürlich über Gedanken gemacht darüber, über die Geschichte. Und mir, ich habe also ob Sie das mitgekriegt haben, ich habe die Sommergespräche gemacht. Nein, ich habe das nicht gesehen. Nein. Okay, uh, ich habe uh, Behindertensprecher der Parteien eingeladen. Ah ja genau, das habe ich gehört. Ja. <lacht> die Frau Ulrike Königsberger Ludwig ja. war die erste, die sich gemerkt hat. Es ist die SPÖ-Behindertensprache. Ich weiß ja, okay. das ist sehr, sehr engagiert, ja. ja. Ah, und da habe ich auch festgestellt, dass die SPÖ keine Menschen mit Behinderungen in aussichtsreichen Positionen auf der Liste hat. Und scheinbar auch noch nie hatte, weil die Silke, glaube ich. Nein, Silke aus Salzburg. Oberösterreicherin ist Oberösterreich. Oberösterreich. ja. Genau. Ähm, die hat, wie ist Platz 30, glaube ich? Mhm. Und sie freut sich wie ein Lehrer, weil es der höchste Platz ist und äh, den jemals ein Behinderer in der SP gehabt hat. Ja, so ist das tatsächlich. Ähm, ja. Aber der Punkt ist bei diesen Listen, ähm, also wir haben ja die Einschätzung, dass wir auch in der nächsten Regierung sein werden und dann wird sich dort vieles verschieben. Dann wird man sehen, äh, wer da tatsächlich im Parlament ist und wer nicht. Also das äh, muss man noch abwarten. Die Silke hat den Vorteil, dass sie eine Frau ist, weil wir gendern sehr mhm. stark auch. Also, das äh, werden wir sehen, ob sich das ausgeht. Aber die ist sehr tüchtig. Die ist sehr, sehr die tüchtig. Die ist sehr engagiert und war ja. auch im Social Web ja. unterwegs und das kann keiner Partei schaden. Ja, nein, nein. <lacht> aber was wir jetzt beschlossen haben und durchgezogen haben, ich weiß gar nicht, wer da alle mitgestimmt hat, welche Parteien, aber wir waren auf jeden Fall dabei, ich glaube die Grünen auch, bei den anderen weiß ich es jetzt nicht, also ÖVP glaube ich nicht, dass wir diesen beruflichen Inklusionsfonds erhöhen. Mhm. Weil, was ich jetzt erlebe, ist, ich war jetzt viel im Land unterwegs, in Österreich, und da ist ständig jemand zu mir gekommen, der äh, entweder ein behindertes Kind hatte oder selbst betroffen war, also ich rede mich, der Letzte war ein 49-jähriger her, der hat einen Herzinfarkt gehabt und hat dann eine Teilbehinderung gehabt und ähm, hat, äh, ist jetzt auf der Suche nach Arbeit und tut sich wahnsinnig schwer, und wenn du die Geschichte hörst, äh, zwei Kinder, natürlich äh, noch mitten im Leben auch. Äh, und äh, das war die Idee, dass wir jetzt diese Töpfe erhöhen, damit wir da mehr Arbeitsplätze für äh, Menschen mit Behinderungen schaffen können. Ich glaube, dass die Ausgleichstraxe äh, geschraubt gehört, damit die wirklich weh tut, weil große Unternehmen, ich glaube, ich habe es ausgerechnet, es sind ein paar Tausend Euro, die, die im Monat zahlen müssen, bei einem, bei einem Mitarbeiterstand von 400 Mitarbeitern, und mhm. ein Unternehmen, Sie wissen, das Unternehmen mit 400 Mitarbeitern macht massig Umsatz und wann es funktioniert, auch richtig gut gewinne mhm. Und da sind ein paar Tausend Euro im Monat zu zahlen nicht wirklich äh, ein Grund, sich ja, das zu wir überlegen. Haben, wir haben es jetzt einmal von der anderen Seite probiert, ja. also nicht mit Strafen, sondern mit Förderungen. Äh, neun, wie viel ist das, weißt du das auswendig? 90 oder mhm. 60 Millionen, eins von beiden, glaube ich. ist Der Parlamentsbeschluss jetzt. Den suche ich mir gerade raus. 90, ja. ja. Das das 90 Millionen und Das mit ähm, freiheitlichen Grünen und NEOS, das wollte ich nachschauen. Okay, freiheitliche ja. Grünen, NEOS, also die ÖVP und Bei der die ÖVP waren nicht dabei, ja. Okay. Aber, das ist, aber das ist das, was mich sehr beeindruckt hat, weil du triffst dann die Leute und natürlich äh, hörst du dann die Eltern, die, ich weiß noch, letztens waren da drei, vier Fälle, mit äh, das waren immer die, die Mütter und die Kinder waren im Rollstuhl und die haben sich alle… Bei mir hat man die Situation geschildert, dass die so oft es probiert haben und die Kinder einfach kein, keine Chance mehr gekriegt haben. Und das ist natürlich für die deprimierend, weil die wollen ja, dass sie die Chance bekommen, sich selbst zu erhalten. Das ist ja das Wichtigste, damit sie eigenes Einkommen haben, ja. davon auch leben ja, können. Du das. Ja, ja. ist also nicht jeder ähm, äh, so ein harter Knochen wie sie, aber. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie, glaube ich. Ich habe mir Gedanken gemacht, ob es geht oder nicht. Ja. Ich habe halt äh, irgendwann. Ich habe gesagt, das will ich, ich habe es jedem erzählt. Bis dann habe ich gesagt, das, das können wir machen. Ja, aber viele lassen sich auf jeden Fall ja. Natürlich. Man muss schon besser sein und, und immer wieder rennen. Das stimmt schon. Anders geht das nicht. Schenken ne? tut da keiner was. Wann haben Sie mit dem Bloggen begonnen? Ach, ich glaube 2011 habe ich MabacherTV mhm. meinen Kanal gestartet, aber davor hatte ich schon einen anderen. Mhm. Und der Grund waren Dinge wie, ja, so Sachen wie das Stück, dass man Sachen passieren, wenn man denkt, das gibt es ja nicht, oder es gibt Behinderten-WCs, die als Behinderten-WCs deklariert sind, aber nur unter einer sehr kreativen mhm. Fassung, als barrierefrei gelten. Und das sind die Dinge, die mal im Alltag passiert mhm. sind, und die habe ich halt früher mit einer kleinen Fotokamera festgehalten, und wie die Handys immer besser waren, sind, habe mhm. ich dann hab angefangen, daraus Videos zu machen, und die auf YouTube zu stellen. Und mit dem Habacher TV will ich halt ein alternatives Bild des Lebens von Menschen mit Behinderung äh, präsentieren. Alternativ zum Mainstream, was jetzt angehört von Licht ins Dunkel über Kronenzeitung und, und heute und alle anderen Zeitungen, mhm. die halt, egal welches Blatt man nimmt, irgendwo findest du immer einen Gefesselten an den Rollstuhl. Mhm. Oder an Leidezeit seiner Geburt an. Mhm. Das ist so dumm einfach. Und unreflektiert, haben wir das gesagt. Und Absolut. Ja. Da möchte ich ja eine Alternative dazu bieten. Ich weiß noch, wir haben ja umfangreiche Programme äh, gehabt bei der Bahn, wo du, aber du siehst natürlich, wie lange der Prozess geht, weil äh, da ist wirklich, also in meiner Zeit haben wir 500 Millionen reserviert gehabt dafür. Das war für die Bahnhöfe, die Bahnsteige vor allem, Lifte äh, und so weiter, für äh, die Busse. Haben wir dann begonnen und die Züge auch so auszustatten. Aber das ist natürlich, wenn du da Milliarden an Anlagen hast, bis du das gedreht hast, da ja. ist das natürlich auch ein Weg. Aber ich glaube, die Bahn hat vorbildlich viel gemacht, aber es ist bei weitem noch nicht dort, wo wir es natürlich gerne hätten. Das ist, ich bin jetzt vor kurzem mit dem Nachtzug nach Hamburg. Ja. Auch im, im Wie Zuge, ist das gewesen? Ja. Auch im Zuge einer Influenza-Kampagne. Ja. Und ich werde. Also, ich ist gelaufen, die Kampagne. Und ich habe halt mitgespielt. Dumm, ich weiß ich nicht warum, aber im Endeffekt hingefahren sind wir aber es passt. Und beim zurückgefahren haben wir dann gesagt, dass das Klo kaputt ist. Ja. Und es gibt keinen Plan. Mhm. Es gibt keinen Alternativplan und, so. und ich war halt dann zu so dumm und habe gesagt, ja, damit das, das ganze Projekt weiterrennt, bleibe ich nicht in Hamburg. Mhm. Und von mit und Pink in einer Flasche, ah, was auch bescheiden war. Und das hat man nicht so gern, da. ja. Ah, und ich habe einen Kollegen, der war, hat groß müssen, der hat einen Kübel machen müssen. Ich meine, was sind das für. Aber da will ich noch mal sagen, zu sagen ich, ich, ich sage es Ihnen, das ist natürlich für den Kunden eine Katastrophe. Und der Ärger ist in jeder Hinsicht verstehbar. Das Problem ist nur bei der Bahnproduktion, ist der Zug ist. Hunderte Kilometer weit weg von der nächsten Werkstatt. Diese Toiletten sind saumäßig anfällig. Ich sag nicht. Die kämpfen die ganze Zeit mit den eine Alternative anbieten. Und das tut nicht. Eine Übernachtung ja. für den nächsten Tag so, ja, ja. sonst Wird ja. nicht gemacht. Frist oder stirbt. Punkt. Ja, aber das sage ich Ihnen, das kann man ändern. Weil wenn, den, das, wenn Sie das den Chefitäten der ÖBB <lacht> mitbringen, dann wird das gelöst. Da bin ich ganz sicher. <lacht> ja. Ich, ich schicke Ihnen den Kontakt. Ich bin überzeugt, Gerne, ich bin überzeugt, das wissen die gar nicht. Ja, weiß ich nicht. Aber Bis das dann... Die, ja, glaube, ja. Das ist dann bei der, bei der Kommunikationsabteilung. Ja, ja. ist es dann ein Steckproblem, aber es ist trotzdem einfach unwürdig. Ah, das schickt wir ihnen weiter, die machen das sicher gern. Ja, schau mal. Die müssen, die müssen ich bin, das entscheiden, ich aber, bin nicht aber. der Einzige, der das hat. Ich kenne viele Rollstuhlfahrer, die halt ja. regelmäßig längere Strecken nachbekommen. Tückischer ist, ist nur, wenn du schon im Zug bist und erst dann drauf kommst, wenn du schon fährst, dann ist es blöd. Dann, eh klar, ja. ja aber aber wenn, der, wenn der Schaffner mir schon sagt, äh, Klo ist kaputt, dann einsteigen. Und, ja. und dann aber keine Alternative bietet, mhm. sondern ja, steig ein oder Mate. Mhm. Herr dann. Dann habe ich ein Problem. Dann sage ich, das ist kein mit Kunden umgeht, aber das ist <lacht> vielen Probleme. Haben. Also, viele Unternehmen haben das Sagen Sie, das Thema: Wir haben jetzt diese Mindestsicherungskürzungen in Österreich mhm. erlebt, und da gibt es ja auch einige Bundesländer, wo auch Familien mit Behinderten betroffen sind, wo das Problem ja war, dass man das Pflegegeld auf die Mindestsicherung angerechnet hat. Okay. Und dort kennen Sie das gar nicht, das ist Ihre Geschichte. Da hat man gekürzt, hat er gesagt, ja wegen den Migranten müssen wir kürzen und dann hat man neue Regeln eingeführt, in Niederösterreich war das neue Regeln eingeführt, wo dann das Pflegegeld angerechnet wurde auf die Mindestsicherung, was nicht die Idee ist, weil das Pflegegeld das ist ein zusätzliches ja. Einkommen drauf auf okay. dem, was es, was es sonst an Einkommen gibt. Okay. Aber da haben wir uns auch letztens darum bemüht, also ich hoffe, da finden wir jetzt eine Regelung, das Landesgesetz in Niederösterreich, die okay. sind da zu weit gegangen. Es geht nicht. Ja. Weil das ist natürlich auch Ihr finanzieller Bedarf. Ja, sicher. Ja. Ähm, ich habe mir nur mehr Gedanken gemacht dazu, dass solche Sachen zum Beispiel nicht mehr passieren. Ja. Bei, wie bei äh, unserem Frühstück. Weil äh, ich verstehe nämlich nicht ganz, Sie sind gewohnt, ein Riesenunternehmen zu führen. Und eine Partei ist im Prinzip auch ein Unternehmen. Das, der Unternehmenszweck wechselt saisonal, wenn die wollen sind, 20%. Und wenn keine Wahl ist, Verbesserung für die Bürger. So jetzt einmal ganz. Salopp. Kann man darüber diskutieren, aber lassen wir das. Aber ich verstehe nicht, wenn es einen Behindertensprecher in der Partei gibt. Mhm. Und es gibt für Events, wenn Sie eine Pressekonferenz machen, wenn Sie irgendwelche Wahlkampfveranstaltungen machen, gibt es garantiert eine Checkliste, ein Protokoll, wie was abzulaufen hat. Was, wo sein muss, welche Veröffentlichungen im Vorfeld, im Nachfeld, Vorbereitung, und Nachbearbeitung. Gibt es eine Checkliste, ein Protokoll oder was auch immer. Und, äh, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum ein Behindertensprecher ist in dem Fall in einer Partei Chemie sowas wie ein Social Media Berater, der in allen Abteilungen einmal mitbringen sein muss und die Kommunikation dort überall klar machen muss. Mhm. Und der Behindertensprecher, finde ich, sollte doch derjenige sein, der in allen Stellen einer Partei einmal durchklopft und sagt, das, das und das und es gibt nicht viele Sachen, auf die man achten muss. Die physische Barrierefreiheit, äh, leichter Lesen damit wirklich alles, was kommuniziert wird, verstanden wird. Die Online-Barrierefreiheit, dass Blindenlesegeräte und Größenverstellungen und so, dass das da ist. Und wenn äh, große Events sind, wo mit Video aufgezeichnet wird, dass es da gibt, und die bei der Aufzeichnung in einer separaten Kamera, Bild im Bild. Ich meine, klar, das ist alles Geld. Aber das sind Zeichen, die weit gehen. Mhm. In Amerika gibt es keine Pressekonferenz von Politikern und Katastrophenschutz, wo keine jetzt schon dabei sind. Mhm. Und ich meine, es ist jetzt nur nicht ganz aber das ist doch jetzt. Das ist eine interessante Idee. Ja. Also, Wobei jetzt wir, sagen, wir jetzt vorher nicht, müssen wir jetzt ein bisschen unterscheiden, wenn wir unsere Großveranstaltungen machen, da haben wir natürlich immer Leute mit Rollstuhl und so im Publikum, also das funktioniert schon. Das da eben, ähm, wo wir uns getroffen haben, das wäre ja eher privater Charakter und das ist, wie ich im Nachhinein erfahren habe, extra ausgesucht worden, weil das eben barrierefrei war, war die Vermutung, weil du kannst dort gut rein, ja, ja. also nicht überstiegen oder sonst was mhm. und dann war das äh, offenbar eben, ein. Aber offenbar an um, um, um, ja, aber das, gibt, das, das war eben, Sie haben recht, aber bei der Veranstaltung wäre es wahrscheinlich trotzdem passiert, weil das war eher so eine private Geschichte, wo ich gesagt habe, wir laden jetzt einmal zehn Leute ein, die uns sympathisch sind. Wir hören uns einmal an, was die sagen, es war jetzt nicht so ein. Das, ich, ich aber versteh, ich weiß, was Sie meinen. Ich verstehe es, aber wenn es eine, eine, eine, eine durchdeklinierte äh, Grundcheckliste gibt, ja, mit fünf Punkten drauf, mhm. die einfach in jedem äh, Protokoll drinnen ist, wann was gemacht wird. Ob das jetzt ein Kaffeetratsch zwischen uns zwei ist, oder ob das äh, ein Ding ist mit, mit, mit fünf Leuten. Mhm. Es ist völlig egal. Ja, das ist gute und ob ja. das jetzt notwendig ist oder nicht, ich meine sowas, kann nicht so schwierig sein, glaube ich. Und es ist natürlich äh, immer wieder ein mühsames durcharbeiten und so. Und ich meine, sowas kann man einfach äh, einmal auflegen und dann schauen, dass man das durchdekliniert, bis oben. Also das wäre eigentlich nicht so. Das ist eigentlich eine lösbare Aufgabe. Frage. Das, das sehe ich auch so. Das und ist eine Lös glaube, ja. lösbare Aufgabe. Man, man kann sich gerne an mich wenden oder ich kenne Leute, die das kennen. und auch Nein, Wir auch haben ja die Uli, ich glaube, das ist wirklich die engagierteste Abgeordnete in dem Bereich. Absolut, wir ja. haben ja auch diesen Plan A, den wir haben, dann noch ein großes Behindertenkapitel. Aber äh, genau, beim Plan A ist es, die App hat nicht funktioniert, die was da dazu gibt für die leichte Sprache mhm. und es war nur bei Behindertenbereich in leichter Sprache. Mhm. Ein Behinderter Mensch für die Recht und den Rest zu lesen. Warum nicht? Das sind, ich denke es das das auch so. Meine wenn im Sinne von äh, Sehschwäche. Leichter Sprache. Mhm. Ihr, ihr, ihr Parteiprogramm war mit einer App versehen, glaube ich, wo man leichte Sprache anklicken kann. Mit einem QR-Code, glaube ich, sein. Mhm. Ich ja, ich weiß, das hat einer der Behindertenverbände verglichen, das doch alle aber das Problem scheinen alle Parteien zu haben. Ja. Kein Thema, das aber ist es, äh es ist trotzdem immer wieder nur, und da sieht man mhm. den gedanklichen Ansatz, es geht nur die paar Seiten, die den Behindertenpolitik betreffen. Die werden in leichter Sprache angeboten. Warum? Habt ihr das also, so ich fürchte, und? ich kann Ihnen sagen, wie das Papier dazu <lacht> entstanden ist. Das war am letzten Abdruck. Also, das war überhaupt ein Wunder, dass das überhaupt zum gegebenen Termin fertig geworden ist. Mhm. Und diese Dinge wurden dann nachher hergestellt. Aber das war da, Aber das, da, ist da, das, das ist war ein Wunder. Da aber man muss ja bei sowas im Ansatz schon. Und das ist wieder die Liste, die ich habe. Stimmt. Die Liste. Und wenn ich jetzt sage, ich mache ein Papier zum Thema. Parkpickerl in Österreich, ökonomische Auswirkungen, was auch immer, dann muss ich das halt auch in leitender Sprache machen. Mhm. Weil du musst halt keinen Doktorabschluss haben, um Auto fahren zu können. Oder, um dir darüber zu ärgern, dass für deiner Haustür, auch als, als, als Mensch mit Lernbehinderung, alles praktisch ist. Mhm. Es, warum immer diese Reglementierung auf dieses eine Ding? Aber Sie haben recht, weil das ist der entscheidende Punkt, äh, das jemand ernst zu nehmen und zu ja. würdigen. Als voller du bist Wähler, dann, weil er hat die volle Stimme. Ja, es geht mir gar nicht um den Wähler, sondern um Respekt und Würde. Im Endeffekt, genau. Es, will, ja. es ist ein vollwertiger Mensch, der die, die volle politische Stimmkraft hat, mhm. aber er kriegt immer nur das, wo sie oder halt die Partei dann glaubt, dass das für ihren wichtig ist. Wie viele Leute sind äh, gravierend sehbehindert oder haben ein Problem, eine Sprache wahrnehmen zu können? Ach, das ich so kann sagen. ich Ihnen nicht sagen. Mhm. Das sind Dinge wie Bizeps und, und, und Organisationen, die können darüber genauer auskommen. Wir schon, ne. Ich bin jetzt ich sehe mich selbst auch nicht als, als Behindertenaktivist in dem Sinne, ich zahle Sachen auf, ich würde dann nie sagen, ich käme mit Normen und, und Dingen von ja. aus. Das tue ich nicht. Da gibt es Leute, die haben das gelernt. Behinderte Menschen und nicht behinderte Menschen. Die haben extra Ausbildungen dafür gemacht. Mhm. Und die sind für das da. Mhm. Aber ich habe in den letzten äh, sechs Jahren. Mit meinem Kanal und meinem Tun auf den Social Media Kanälen es so weit gebracht, dass ich hierher eingeladen werde. Und irgendwas muss ich richtig machen. Vor haben. allem aber, weil wir uns beim Fußballspiel gesehen haben. Genau. <lacht> wir haben wir gedacht, Herrst, den Kerl zu ich. Das war auch nicht genau. Das war echt super, ja. <lacht> das, das war lustig dort. Ja, leider haben sie es verloren, aber irgendwann das das ist Leider immer die so. Mädels. Ja. Beim Sport verliert immer irgendeiner. Ja. Gibt es Sport, den Sie betreiben? Ah, puh, extrem Serien schauen. Also kein Sport, <lacht> oder? Genau. <lacht> Und dann kannst du ja dein Handy weit werfen, ist auch ein Sport. Genau. <lacht> hab ich jetzt gelesen. Ah, nein, ich habe einmal kurzfristig geliebäugelt mit E-Rolli-Fußball. Mhm. Das ist eine ziemlich, ziemlich hardcore-Geschichte. Es gibt spezielle Rollstühle, die sind extrem die haben ein hohes Ansprechverhalten. Aber die sind sogar euer, glaube ich, oder? Ah, geschenkt drücken bei nicht, ja. So zehn. Euro ich, kostet wir das. Wir okay. waren einmal bei einer Aktion, wo wir gespendet haben, da ist eben sowas angeschafft worden, und ich war. Mhm. Pff, das war 10.000 Euro, glaube ich. Ja, glaub ich ja, also die sind schon teuer. aber das sind auch Spitzensportgeräte. Ja, ja. Und, und die Vorrat. Also der kann wirklich was, der Rollstuhl. Ist der, Schnelle, der ist schnell, uh, der ist wendig, mhm. der dreht am Strand, mhm. und der, dadurch, dass er am Stand dreht, ist die, die hohe Beschleunigung, kriegt der Ball einen riesigen Speed, mhm. den er dann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 Gut Rolli fahren können und eine gewisse Übersicht haben und Übung. Mhm. Ich habe Leute gesehen, die haben sie, verloren am Feld herumgefahren am Anfang. Jetzt, nach zwei Jahren, sind wir richtig gute Tormänner. Mhm. Also, es geht schon mit Übung und du brauchst. Es ist wie Aber der Tormann, Ball. wie hoch fliegt der Ball dann? Der Ball der bleibt ist meistens am Boden, ja. Das heißt, es der, der wehrt dann auch ab mit dem Rollstuhl, mit dem Gitter. Ah, ja, genau, der hat vorne so ein Gitter drauf.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 Aus terminlichen Gründen nicht ja. auf das ich Es war echt leider. cool, es war ein tolles Event, weil die Stimmung mhm. war so super. So völlig entspannt, ein paar tausend Helfer, alle mitgetan. Mhm. Also zwischen Sportlern und, und, und, ja, und Helfern. Das war, ich, cool, das ja. war echt, echt gute Stimmung, und dieser, der, der Amerikaner, der das macht, der hat so einen richtig positiven Spirit, der motiviert die mhm. Leute, und kommt und macht und lasst sich nicht hab, hängen. Ich wollte unbedingt, aber es ist ja einfach leider nicht ausgegangen. Und schon vor der eigenen ist. Ja, es war, ich habe auch nicht allzu viel gesehen, so Eisschnelllaufbewerbe vor allem mhm. und so solche Dinge. das war Und nächstes Jahr ist es ja in äh, den Emirates in Abu Dhabi. Da habe ich ah. übergeben die Flagge an den okay. äh, Scheich von, von Abu Dhabi. Okay, wow. Der ist, das sind jetzt auch, die steigen jetzt auch ein groß, fördern mhm. das und finanzieren das. Also, okay. Die haben das Thema immer verdrängt, aber ja, jetzt haben sie mittlerweile, das so jetzt haben es so. mittlerweile verstanden, das ist okay. Teil der Gesellschaft. Und, äh, die sind ganz begeistert gewesen. Ja. Cool. Na, sehr Die gut. Zeit. Sie müssen gehen, ja? Ja, leider. Das ist ein voller Tag. Ein ganz dezenter Hinweis. Nein, aber <lacht> mich sehr gefreut, dass das noch geklappt hat. Super. Vielen, vielen Dank. Ja, danke sehr. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihnen auch. Alles Gute. Alles Gute. <lacht> sehr gut. Danke auch.